Hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob du ein ganz tiefes Wissen in dir trägst und wenn du heute auf dein Leben zurückblickst? Wie hast du gedacht, ist das Leben? Wie fühlte sich es an, als du klein warst und begonnen hast, die Welt zu entdecken, wie hast du dir das Glück vorgestellt und wann war denn der Zeitpunkt gekommen, als du bemerkt hast, dass im Leben auch Schmerz gibt? Weißt du noch, welches Leid du erfahren hast, ob das in deiner Seele brannte? War das durch deine Eltern oder in der Schule? Weißt du noch um die Kraft, die dir sagte, dass es alles ein Ende haben soll? Die Kraft, welche dich trotz Angst und Zweifel aber aus deiner alten Umgebung vertrieben hat? Und vielleicht erinnerst du dich an das tiefe Wissen in dir, welches dir nicht nur den Weg zum Überleben, sondern auch die Disziplin durchzuhalten und deine eigene Welt zu schaffen verliehen hat. Und wann genau hast du bemerkt, dass irgendetwas nicht mehr stimmt und du erneut auf der Suche nach neuen Auswege bist oder bist du etwa immer noch dabei, den Kampf mit dir selbst zu führen und fühlt sich alles wie ein Abgrund an und du spürst aber ganz genau, dass du wieder an einem Scheideweg stehst Versuchst, dein Leben zu balancieren und das Wissen tief in dir verspricht auch einen Neubeginn mit Licht und mit der Wärme der Sonne mit Zuflucht und Selbstbestimmung die du durch das Erkennen der Grenzen vor allem deine eigenen Grenzen erlangen kannst.